So, Drohne, wie nimmt man sie in Betrieb? Als erstes unter Verbindungen, Datennutzung, das Internet ausschalten, sonst kann sie nicht äh, verbunden werden. Dann als zweites die Drohnen-App starten. Die ist bei mir hier. So, dann wird die Drohnen-App gestartet. Dann muss man den Verbindungsknopf drücken, den da und dann muss man hier weit unten drücken, dass er den WLAN öffnet. Jetzt hat er den WLAN geöffnet, jetzt muss man die Drohne nehmen und die Drohne einschalten. Dazu hier auf den Knopf drücken, drei Sekunden mindestens. Jetzt ist die Drohne an, die roten Lampen nach hinten auf den fußboden stellen so jetzt kommt hier nach gewisser zeit der wlan beim ersten mal muss man auf den wlan drücken und dann nie wieder dann verbindet er sich alleine es dauert noch eine weile bis der wlan kommt bis er ihn sieht da ist der wlan und jetzt zeigt er schon an dass er verbindet weil er schon mal verbunden war Jetzt prüft er die Internetverbindung und sagt gleich, äh, Internetverbindung ist nicht da. Dann hat er sie verbunden. So lange warten. Okay, jetzt ist er verbunden und kein Internet verfügbar. Jetzt gehen wir wieder zur App zurück und sehen, dass er verbunden hat. Sehen, dass er verbunden hat und äh, er nimmt mit der Kamera auf. So. Jetzt stellen wir ihn wieder auf den Boden. So, und jetzt kommt der Trick zum Fliegen. Der hat einen Autostart. Der Autostart ist hier links. Links. Wenn man dann rüberzieht, startet er. So, jetzt kannst du den mal filmen. Und der zieht, der fliegt ziemlich exakt. So, und dann kann ich ihn wieder runtersetzen. So, vielleicht war jetzt die Batterie alle. Aber normalerweise bleibt er oben. Das war's. So funktioniert sie.